Leute, heute ist wieder etwas ganz Besonderes, denn wir können das neue Hauptset Photon Hypernova öffnen. Und ich bin auch wirklich hyped, denn ähm, dieses Set hat es in sich, ist das neue Hauptset. Von daher, ja, gucken wir uns das Ganze einfach mal an und wir gehen das Ganze hier Stück für Stück durch. Hier sind viele neue Karten drin, ähm, mit vielen guten Support ähm, für das eine oder andere Deck. Aber ich würde sagen, wir gehen das Ganze wie immer Stück für Stück durch. Wie es vermuten lässt, ähm, Photon, ähm, Photon und Galaxy ist hier ebenfalls drin. Ähm, aber wie gesagt, alles Stück für Stück. Denn wir haben hier viele Deckthemen. unter anderem natürlich auch ein äh, wunderschönes Deckthema. Und zwar Golden Bridge ist hier drin. Und unter anderem ist hier natürlich ähm, neue Despier-Karten drin. Und nicht nur Despier ist hier drin. Nein, auch Kashtira hat hier ebenfalls... Richtig viele Karten und ich würde sagen, wir gehen eben Stück für Stück durch. Genau, Gishki bekommen wir auch sofort. Gishki bekommt auch ein neues Ritualmonster, was so in sich hat. Äh, dementsprechend, wenn es kommt, lesen wir natürlich vor. Denn es, ihr seht hier so ein Chaos. Okay, und der Fokus will nicht, aber da haben wir schon die erste. Wir haben Planet. Oh, wunderschön. Als Secret Rare. Planet. Ja, ist eben für Kashira, wie ich gesagt habe, ähm, die ähm, ja, die Fehlspell und sie sagt einfach, wenn du die Karte aktivierst, kannst du an der Hand eben einen Kastira äh, monster vom Deck hinzufügen. Monster, die du kontrollierst, erhalten je unterschiedliche Eigenschaften auf dem Spielfeld 100 ATK. Der ATK-Boost ist gar nicht so wichtig, denn besonders wichtig ist hier eben, dass wir eben was suchen dürfen. Und der zweite Effekt, äh, der kommt auch des Öfteren, denn falls äh, ein Effekt eines äh, Kastira ähm, den Namen spreche ich jetzt sicherlich nicht aus, ist das Exit-Monster, ähm, was auch im letzten Hauptzeit rausgekommen ist. Dazu kommt nur das aktiviert wird, außer wenn du Stem Steps, du kannst eine Karte auf dem Spielfeld wählen, zerstöre sie. Ähm, ja, auf Deutsch, wir haben ja noch einen Zerstörungseffekt, was ziemlich gut ist. Ja, wie gesagt, der Search-Effekt reicht uns ja vollkommen. Ähm, und ja, tip-top, äh, Ziehen wir hier gleich. <lacht> uh. Oh, ist eine Kammel. Abgeheuerlich. Ja, abgeheuerlich bekommt ebenfalls eine neue Karte, die gar nicht schlecht ist. Denn wie immer, alle Abgeheuerlichen, sie können sich halt von der Hand spezial ähm, Und es ist ein Quick-Effekt, wenn eben der Gegner ein Monster kontrolliert. Aber wir können noch etwas, und zwar, falls dein Gegner ein oder mehr Ritual, Fusion, Synchro, Exit oder Linkbeschwörung als Spezialbeschwörung beschwört, können wir folgenden Effekt machen. Denn du kannst ein anderes Licht- oder ins als Tribut anbieten äh, und dann einer jener, der speziell schon Monster wählen, verbannen ist. Heißt, wir können hier also Monster verbannen. Wichtig, wir können ihn selbst dafür nicht opfern, aber wenn wir mehrere Abgeordnete haben, ist das halt eben ganz gut. Also auch hier super. Ebenfalls Chaos Support generell und Galaxy, wie gesagt, ist hier ebenfalls drin. Jo, direkt die Secret Secretware. Ja. Ja, das ist sehr, sehr cool. Boah, direkt Pläne gezogen. Ähm, sehr gut. So, Cosmo, ein paar... <lacht> ein paar Asse... Also da muss ich auch sagen, ein paar Asse ist <lacht> vom Namen her sehr, sehr nice. Äh, wie gesagt, uh, Goldenstolz. Link 2... ah, das sind die... Ah, oh, Goldenstolz, so heißen, heißt das neue Thema. Da müssen wir lesen. Also alle Goldenstolz-Karten müssen wir lesen. Denn, ähm, ja, wie immer, Leute, ich sag das mal eigentlich immer zum Anfang, aber ich habe es vergessen. Und zwar, ich kenne nicht alle Karten hier draus. Ich kenne ungefähr 80 Karten ungefähr hier draus. Aber eben nicht alle. Und diese Karte ist eine davon, die ich nicht kenne. Braucht zwei äh, Goldenstolz-Monster. Ja, das war ja irgendwie zu erwarten. Ist wahrscheinlich das themeneigene äh, Link 2-Monster. Du kannst ein Monster wählen, dass dein Gegner kontrolliert, zerstöre es. Okay, äh, dann falls du weniger Lebenspunkte hast als dein Gegner, kannst du alle Karten in seiner benachbarten Monsterzone und Zauber- und Feindkarte-Zone zerstören. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ähm, Zonen wieder wichtiger. Ich sage ja, Zonen werden immer wichtiger okay, du kannst diesen Effekt nur einmal pro Spielzug verwenden. Einmal pro Spielzug während der Endphase, falls dieser Effekt, dieser Spielzug aktiviert wurde, lege diese Karte ins Extra Deck zurück. Und falls du dies tust, beschwöre einen Goldenstolz, ähm, Kopf als von deinem Deck oder Friedhof. Okay, dafür müsst ihr jetzt wissen, was der kann. Äh, weiß ich natürlich nicht, aber okay, wenn wir den Effekt genutzt haben, wird er eben zurückgelegt am Ende. Du kannst einmal so erwähnen, dass ich Gegner kontrolliert, zerstöre es. Okay, ist kein äh, Quick-Effekt, aber der Effekt ist ganz nützlich. Ich frage mich, Erstens, was das Monster kann, was man dann holt. Und zweitens, äh, ob es vielleicht noch einen Link 3 gibt, weil sonst wäre der Effekt, dass er sich zurückmischt, nicht so schlimm. Aber ich muss sagen, äh, generell äh, bei den äh, Goldstolz, äh, ich glaube, äh, das ist was. Äh, Kaschira Falle. Äh, allgemein glaube ich, dass das eben einiges ist. Und ich würde sagen, wir machen hier weiter direkt. Und äh, Kamera, wie immer, will nicht direkt äh, haben. Böse Auge, neue Karten, wilder Tiger, erinnert ein bisschen an Amazonisch, ist es aber nicht. Uh, Schwertseele und, ey, was ist denn los heute? Äh, Schwertseelen, Abgrunddrache, ähm, ist ganz nett, äh, ja, ich glaube, so kann man das äh, zusammenfassen. Und, oh, wie süß, also es ist ja so sweet. Oh, jetzt ist, ist so ein Feini, äh, fokussierender Wasserspiegel. Äh, ja, Gishki. Wie gesagt, ne? Gishki bekommt ihr Support, füge dann ein Gishki-Monster von deinem Deck hinzu. Während dein Fall, falls du ein Wasser oder Dolmonster kommt, kannst du gerade von Friedhof verbannen, setz dein Wasserspiegel, alle direkt von deinem Deck. Außer sie. Du kannst den Effekt nur ein Pro-Spiel zu verwenden. Ähm, ja, ist gut, ne? Search einfach. Monster. Was will man mehr? Im Allgemeinen, ne? Gishki kann sehr viel ähm, searchen. Es fällt sehr auf, dass ähm, fast alle irgendwie. Äh, ritual team sehr viel searchen können. Ähm, ich sag nur Necross. Äh, ja. Äh, Kashiri Überlappung. Gishki Grauen. Gishki halt eben auch neu. Aber wir wollen halt eben vor allen Dingen das neue Ritualmonster ziehen. Uh! Goldenstolz! Oh, wir haben noch ein! Oh mein Gott! Goldenstolz, ja, wir bekommen ja alle. Aber jetzt wird natürlich hier gelesen und Benne macht das Ganze hier schafft. Falls du so weniger Lebenspunkte das als einen haben, hat sein Gegner du kannst die Karte als Spezialschwung von deiner Hand beschwören. Okay. Dies mit diesen weniger Lebenspunkten. Müssen wir mal gucken, wie man das Ganze macht. Äh, Absat, Goblin. <lacht> ist dann natürlich eine Option. Falls die Karte als normale Spezialbeschwung beschworen wird, du kannst anhand eine einen Goldenstolz-Falle von deinem Deck hinzufügen. Sehr gut. Auch bei normalbeschwörung Tipptopp. Das heißt, äh, ja, wir können sie einfach auch normal beschwören mit drei Sternen. Das ist ganz gut. Äh, weiter geht's. Falls die Karte auf den Friedhof gelegt wird, du kannst ein Goldenstolz-Monster wählen, das du kontrollierst und das als Spezialbeschwörung extra beschworen wurde. Verbanne bist du drei goldenstolz -Karte von deinem Friedhof. Und falls du dies tust, hält jede, äh, jenes Monster für jede dieser verbandten Karten 500 ATK. Ach, was? Du kannst ein Goldenstolz-Monster wählen, das du kontrollierst. Und das ist selber schon extra Wow! Wir können einfach dann um 1500 stärker machen. Okay, das ist... Äh, was? Einfach 3800? Ja gut, ne, 3800. Äh, und dann kann auch was zerstören. Nett. Nett. Sehr gut. Sehr gut. Nehmen wir mit. Also Goldenstolz. Äh. Wirklich. Ähm, interessanter Archetype, den ich wirklich sehr interessant finde und auch echt gespannt bin. Oh, grab weg, das. Inschriften in Secret Rare. Am Beginn der Main Phase wende bis zum Ende des Spielzugs dein Gegner einen der folgenden Effekte an. Kein Spieler kann Karteneffekte in Friedhofen aktivieren. Gut. Kein Spieler kann Karten vom Friedhof verbannen. Auch interessant. Kein Spieler kann Monster schon von Friedhof beschwören. Ähm, ja, das ist natürlich interessant. Äh, hilft eben, wenn der Gegner sehr mit diesen Mechaniken arbeitet, ihn halt daran zu hindern, damit zu spielen. Aber natürlich beginnt deiner Main Phase. Ähm, ja, ist natürlich ähm, ärgerlich, weil ihr seid davon ja auch betroffen. Und natürlich, ihr müsst zu Beginn eurer Main aktivieren. Dementsprechend ähm, ja, hat Downsides, aber ist auch halt ähm, gegen das Ein oder Matchup sehr, sehr gut. Also dementsprechend äh, auch eine gute Karte. Ich habe ja schon zwei Secret Rares. Ui, ui, ui. ich will noch mehr Gold. Ich will noch mehr Goldstolz. Ich will Goldstolz. Ich will ganz viel Gold sehen. Ganz viel Gold wollen wir sehen. Wieder der Tiger, Chaos und uh, ultimative großen Sekt. Ja, großen Sekt, äh, Insekten allgemein äh, bekommen jetzt auch äh, nach und nach mehr Support, auch in zukünftigen Sets. Ähm, Gerade eben auf fusionsbasierend ähm, Natürlich. Äh, so, Kashira und Metallempfänger, Psiempfänger. <lacht> er sieht auch echt äh, rückig aus, definitiv. So, wir gucken. Also, ich, ich, komm, bitte, bitte gib, gib, gib, gib mir noch mehr, gib mir noch mehr, gib mir noch mehr, gib mir noch mehr. Gischki, neue Ritual, oh, komm, ey, was ist heute los, ey, tut mir wirklich leid. Ähm, Ritualspell, neu, sehr gut. Gischki, allgemein halt, äh, bekommen halt echt guten Support. Goldstolz, ja, und das ist der Kopf, wir haben den Kopf, wir haben den Kopf gezogen. Sehr gut, oh, ja, das heißt, wir, äh, er beschwört in Endphase ihn. Okay, was kann er überhaupt? Das werden wir jetzt lesen hier. Und zwar, falls du weniger Lebenspunkte als deine Gegner hast. Ja, wer hätte das denn gedacht? Äh, du kannst diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören. Okay, das ist äh, alles nice. Ich, ich, ich frage mich noch, ob es eine Karte gibt, die das irgendwie ermöglicht, dass wir auch weniger Lebenspunkte haben. Vielleicht ähm, eine Zauberkarte von denen? Ich weiß nicht. Eine Spell, das wäre es. Ähm, ja, aber was kann sie denn? Und zwar, während der Stamper-Face deines Gegners. Okay passt natürlich, weil er kommt in der Endphase wieder aufs Feld und das Standby-Phase beim Gegner aktiviert sich der Effekt. Okay, passt natürlich. Ähm, du kannst ein was eine Neutro-Spielmarke Pyro-Stufe 800 0, als Spezialschlange und Spielfeldseite deines Gegners beschwören. Aber sie kann nicht als Linkmaterial verwendet werden. Während der Main-Phase deines Gegners Schnelleffekt. Du kannst eine Neutro-Spielmarke auf dem Spielfeld wählen, zerstöre jene Spielmarke zusätzlich zerstöre alle Karten in der benachbarten Monsterzonen, Zauber- und Feindkarten-Zone. Du kannst den Effekt nochmal pro zu verwenden. Okay. Das ist sehr interessant. Das heißt also, wir können hier etwas zerstören. Dann geben wir ihm ein Token. Wir dürfen bestimmen natürlich, wo der hinkommt. Und dann können wir in seiner Main Phase den Effekt nutzen und alles zerstören im Umkreis. Also links, rechts, oben. Äh, das ist sehr stark. Das heißt, auch wir, nicht nur der Gegner muss jetzt aufpassen, welche Zonen er benutzt, sondern auch wir müssen darüber nachdenken, welche Zonen wir vom Gegner eben hier nehmen sehr gut. Also, mir gefällt das sehr, sehr gut, das Prinzip. Wirklich. Also, ey, uh, Goldstolz? Da bin ich stolz drauf. Okay, der war sehr schlecht. Aber wir machen weiter. Äh... So. Bio-Panzer-Insekt. Es sieht, es sieht sehr überladen aus. Aber, ne? Insekten-Support ist auch wichtig. Uh, Nummer C62. Ähm, ja krass. Da haben wir einfach direkt das Cover-Monster gezogen. Ähm, er sieht sehr, sehr mächtig aus. Er sieht sehr, sehr mächtig aus. Äh, ja. Du kannst ihn mit in Spezialbeschwören, indem du die Nummer 62 verwendest, kontrollierst und dann eben das Exit drauflegst. Also auf Deutsch, du kannst ihn einfach drauflegen, was natürlich schon mal sehr gut ist. Am Beginn der Battle Phase, du kannst einmal Träger von der Karte abhängen. Ähm, diese Karte kann während der Battle Phase bis zu drei Angriffe gegen Monster durchführen. Leider nur gegen Monster, das ist natürlich schade, aber drei Angriffe, ähm, hilft auf jeden Fall das ganze Feld eben dann, wenn er viele Monster hat, eben aufzuräumen. Falls diese Karte Galaxy Photon als Material enthält, erhält sie einen Effekt. Und zwar bleibt von Monster-Effekten, des also unberührt. Und diese Karte erhält ATK in Höhe kombinierter Stufe Rang ihn angängte Materiale mal 100. Und ähm, gerade diesmal 100 macht hier nochmal schön ATK-Boost. Heißt, ähm, er wird sehr gefährlich, weil er sehr viel angesprungen hat und eben unberührt ist, aber leider nur eben vom monster -Effekten. Aber hier nochmal ein abgeheuerlicher. <lacht> Nehmen wir natürlich direkt mit Nehmen wir direkt mit. Wir haben gleich... Oh, oh Playset wäre ja wär, wär, wär was ganz Tolles. So, weiter geht's. Gischke geh Grauen. Ah, ich will das Ritual ziehen. Ich will das Ritual ziehen. Übrigens, Abgrundschauspieler. Äh, bin ich immer so ein bisschen drüber weggegangen. Alter, heute ist auch richtig schlimm. Ich stelle das jetzt stell das fest so. Ähm, richtig schlimm. Äh, der Fokus ist richtig schlimm. Die ist nicht richtig schlimm. Allgemein, es gibt, wie gesagt, Abgrundschauspieler-Support. Auch neues Link-Monster. Galaxy und... Uh, Schwertherrster. In diesem Beispiel Licht und Wasserspiegel und äh, Silverschwingen-Axt. Auch sehr schönes Artwork. So. Aber da geht's. Wir haben noch drei Booster auf dieser Seite. Ähm, so. Und Abgrund. Boah, sieht auch schön. Äh, ich muss echt mal was machen. Ähm, vielleicht ein auch ein anderer Playmate. Ich glaube, der Fokus ist immer ähm, auf was anderes. Sehr schönes Artwork. Und wir haben Chaos Tupeldrache Wurm. Du kannst einen Verbandslicht ein Verbanntes Licht oder Finstermonster Monster wählen, beschwörst du Spezialbeschwörung auf die Spielfeldseite, aber nur seine Effekte. Zuerst kennst du für den Rest des Spiels können wir uns Spezialbeschwörung beschwören. Außer Licht und äh, finstendes Synchromonster. Falls diese Karte aus Synchromonster ja auf den Friedhof gelegt wird, du kannst diese Karte. Äh, äh, du kannst Karten, die dein Gegner kontrollieren, bis zur Anzahl an Monster wählen, die durch die vorne führen. Verbanne sie. Ist nicht schlecht, ist nicht schlecht. Stufe 4, Empfängerwurm, passt natürlich... Oh, der dritte passt natürlich perfekt äh, zu eben Schwerzeller. So, wo ist es da? Wir haben die drei. Aber wir wollen jetzt noch mehr, noch mehr, noch mehr Goldkarten. Bitte, gib mir Goldkarten. Gold. Uh, dies Die ist einfach Insekt, ne? Sieht halt überhaupt nicht so aus, ne? Na gut, sie hat ein bisschen Flügel hier. Ja, okay. Ist, ist, ist ein Sekt. Hülle des Chaos. Und der Heu wieder. Oder ist böse? Okay. Kashira, Haben wir die? Okay. Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben die Sachen gezogen. Aber das ist ja falsch. Wir haben einfach die Fieswehr gezogen. Ähm, wenn das nicht sogar die Karte schlechthin ist. Weiter geht's. Abgrundschauspieler. Entverlassene böse Augen. Wilder Tiger. Und nochmal Schwertseele. Er äh, fokussiert wirklich die Kralle, ne? So. Ist für, für, für, für. So nicht, hier. Ja. So. Schwertseele, Und Grund. Grund. Ups, wir haben eine beschlagen. Gigantische Donnerkreuzung. Die ist auch von Artwork wieder. Sehr hübsch. So, erste Hälfte geschafft. Beziehungsweise, wir haben noch die Hälfte. So muss man noch Ganze sehen. Und ich freue mich, ich freue mich. Ich will mehr Goldkarten, Bitte bin jetzt richtig gespannt, was, was, was alle was die ganzen Karten können. Äh, so, wenn ihr das Ganze hier guckt, wahrscheinlich, ja, ich weiß, ihr kennt die Karten alle schon. Das ist schön. Schreckensklaue Kastira. Okay, da ist die erste. Der ist super gut für Schreckensklaue. Der ist wirklich gut. Äh, von daher super guter Support. Den legen wir auch mal zur Seite. Mehrgendsform Kostüm maßgeschneidert. Ähm, kann, äh, Wähle eine Karte von Friedhof seines Gegners das verbanne sie. Dann kannst du in der Hand eine Karte den selben Namen wie jene Verband von Deck hinzufügen. Ja... Ist okay. Abgrundschauspieler, wie gesagt, ist hier drin. Schränkslaube, Krallen überziehen und nochmal die Falle. So, jetzt müssen wir mal eben überlegen. Wir haben noch... Oh, ja, komm, komm, gib mir bitte, bitte eine Goldkarte. Ich will, ich will Stolz und Gold. <lacht> so. Und wieder die Fee. Wieder die Fee und fokussieren. Oh, wir oh wollen Gishki. Oh mein. Oh, wir wollen das Gishki. -Gi. Nein, okay, okay. Ja, doch, Gold. Ich will sehr viel gerne Goldkarten haben. Aber ich will vor allen Dingen auch das gishki -Gi Ritualmonster monster haben. ich Ui. Ja, Ninja bekommt ebenfalls neuen Support. Und zwar wieder ein Fusionsmonster. Wir erinnern uns, wir haben ja schon mal ein Fusionsmonster davon gezogen. Das ist ebenfalls, wie gesagt, Ninja bekommt wirklich viel Support. Ähm, ist interessant. Markiert, wie gesagt, markiert bekommt ihr ebenfalls Support, auch in Form äh, von neuen Monstern, nicht nur neue Falle. Dementsprechend markiert auch sehr, sehr gut. Äh, ja, sie Empfängerstufe 1 kann nicht durch Kampf mit Monstern selben Typ oder in selben Eigenschaft. Wie sie das Du kannst ein Monstertyp oder Eigenschaft erklären Die Karte ein bisschen Entry des Gegners zu so jedem Typ und Eigenschaft. Ja, okay, er ist super perfekt, um halt Eigenschaften, Empfänger EDC zu erzeugen. Uh, Ninja auch sehr stark. So, weiter geht's. Wir wollen Gischki oder Gold. Stolz. Gischki, Gischki, Gischki. Photon. Ein Photon. Oh, uh, nochmal Schrecken. Oh, uh, sehr gut. Zweiter. Äh, ah, falsch hat Gischki. Schade. Oh, Dogmatica Albazoa. Oh. Auch hier wieder Artwork. 10. 10. Einfach 4.000, 4.000, ne? Das schon, das schon, das schon strong. Also 4.000, 4.000. Ähm, man sagt immer so, ja, 3000 ist, äh, so, so ist, schon, ist schon, sehr viel, ne? Und dann kommt einfach so 4000. Ja gut, ne? kann, man, kann man, machen, natürlich. Weiter geht. Tränenklage. Uh, ja. Ja, allgemein, äh, Tränenklage bekommt hier ebenfalls, wie gesagt, neue Karten. Aber es gibt auch Tränenklage, äh, Kastera. Und das wäre auch schön, wenn wir ziehen würden. Aber, ich, oh, ja, okay. Gehen wir drauf. Starregard bekommt ebenfalls ein neues Monster, und zwar ein Link-5-Monster. Ist nicht einfach zu beschwören, muss man an dieser Stelle sagen, denn er ist wirklich schwer zu beschwören. Aber erstmal Artwork 10 von 10, und man kann ihn sehr, sehr, sehr gut benutzen, um ihn in den Friedhof zu senden. Denn er hat einen guten Friedhofseffekt, heißt, äh, wir müssen ihn vielleicht gar nicht beschwören, sondern einfach von extra Deck in den Friedhof legen. Auch super gute neue Karte fokussieren. Äh, wir bekommen ja wirklich viele äh, Wasserspiegelkarten, aber nicht das Ratorium Monster Bann, bitte, gibt's ja noch. Bis jetzt zu kommen. Komm, gib mir. oh Oi, ojo, ojo, ojo. Ja gut. Äh, Kashira. Äh, ich würde sagen, eins mit der besten Monster. Natürlich, ne? Aus diesem Set, natürlich, Unicorn. Äh, auch super Karten. Aber er hier ist auch richtig gut. Denn. Äh, falls du den Kaschtier-Monster kontrollierst, du kannst die Karte als Spezialbeschwörung von der Hand beschwören. Zusätzlich kannst du für den Rest des Spielzugs kein Monster Spezialbeschwören, außer Exit-Beschwörung. Ist natürlich eine starke Einschränkung, aber ist nicht so schlimm für dieses Deck. Während der Main Phase, falls ich die Karte in den Spielzug als normal Spezialbeschwören wurde, du kannst eine Kaschtier-Karte von deinem Deck verbannen. Außer sie verbannen die obersten drei Kanten des Decks. Verdeckt, falls du sie verbannst. Für diese Stufe Karte zu 7. Und das ist sehr wichtig, denn der komplette Archetype basiert darauf, eben Exit der Stufe 7 ähm, zu machen. Und er wird zu 7. Er ist perfekt. Er kann sich selber spezial beschwören. Er kann sein Level verändern. Ähm, tip top. Und zusätzlich parallel noch einfach eben eine Karte. Boah, super. Also, okay. Ich will mich beschweren. Jetzt fehlt echt nur noch äh, Trinklage äh, Kashira. Und, ja gut, Despia. Ja, Despia könnte man auch noch ziehen jetzt. Ähm, aber ich eigentlich will ich... Uh, Dogmatiker Matrix. Damit Dogmatiker neue Karten. Ähm, ja, ich weiß jetzt echt nicht, was ich mehr will. Will ich, will, ich, will ich Gischki? Oder will ich Tränenklage? Das ist hier die große Frage. Ich gucke einfach und lass mich überraschen. So, und wir haben Gold. Ah ja, ja, ja, doch, nehmen wir, nehmen wir, nehmen wir. Goldscholz, nehmen wir mit. Ähm, können gerne eine neue noch machen. Ich muss Goldscholz, gefällt mir auch wirklich gut. So, die Frage ist natürlich nur noch, mh, ja, wir müssen halt zwei rufen, ne? Wenn wir zum Beispiel die haben. Klar. Äh, wir können ja alle spezialbestimmen, wenn wir weniger haben. Das heißt, spezialbestimmen, bis spezialbestimmen, Effekt sogar noch searchen. Ähm, Link 2. Können wir schießen. Und dann geht er halt raus. Und wir können halt in ihn gehen und können dann auch nochmal was schießen. Ne? Äh, kann man definitiv machen. Und hellsichtiger. Der sieht auch wirklich aus. Äh, ich weiß gar nicht, äh, welche Maske das ist. Aber sieht auf jeden Fall auch sehr mystisch aus. Weiter geht's. Und nochmal den Urknall. So, noch drei Booster. Mal gucken. Schaffen wir noch eigentlich einen Schreckensclown zu ziehen? Und äh, uns fehlt eigentlich nur eine. Ja, also davon haben wir jetzt auf jeden Fall drei. <lacht> Sogar ein bisschen mehr. die und... Okay. Erstmal super zu ähm, so weit gewischt. Aber gefallen von Albas und da sind wir. Despier, beziehungsweise gefallen von Albas, beziehungsweise markiert. Neue support ähm, ja, neues Fusionsmonster, sehr nett, allgemein, es kommt noch äh, einiges zu diesem äh, Archetype, dementsprechend, ähm, ja, auch hier neue Support Eisjade, ebenfalls hier neue Karte drin, bekommt immer Stück für Stück neue Ja, und übrigens, äh, wo wir gerade bei Gefallen von Albas sind, äh, ja, der Mirror Jade ist äh, in diesem Set als Starlight Rare drin hm, Das weiß ich schon Dementsprechend äh, passt das natürlich auch, dass hier ein äh, Support drin ist. Ne? Ich glaube, Murra Jade in Starlight Rare sieht wirklich schön aus. Und was sieht hier schön aus? Der dritte, den wir mit. Drei Stück und. Uh, der Billionenhände. Falls die Karte beschworen wird, du kannst deine Hand ein Ritual und eine Ritualzauberkarte von der Decke hinzufügen. Du kannst den Effekt von ihnen nur einmal pro Spiel zu verwenden. Ist natürlich sehr stark. Wichtig zu erwähnen ist hier, bei Beschwörung heißt es auch bei Spezialbeschwörung. Denn eher Stufe 6 heißt, wir müssen ihn Tribut beschwören quasi. Ähm, dafür searchern sich auch zwei Sachen. Äh, dementsprechend ist das glaube ich fair. Aber wie gesagt, auch bei eben. Oh, der vierte. Sehr nett. Nehmen wir noch mit. Äh, dementsprechend macht das natürlich auch Sinn, dass man ihn bei Spezialbeschwörung in seinen Effekt nutzen kann. Weil ich denke mal, normal beschwören möchtest du ihn eher weniger. So, letztes Pack an dieser Stelle. Und. Oh, nochmal mehr Jungfer-Kostüm. Ja, wir zwei. Ist auch nett, ist auch nett. Nehmen wir zwei mit. Sehr gut. Und ja, Perfekt. So, dann wollen wir nochmal hier alles zusammenpacken. Alles zusammenpacken, denn wir haben hier wirklich einiges. Einiges, einiges, einiges. So, erstmal nochmal, wie gesagt, hier mehr Jungfrau. Wie gesagt, Million Hände. Ich finde es vom Namen her echt crazy. Wie gesagt, Schreckensklauer. Für Schränksklaue sehr gut. Wie gesagt, Despier bekommt neuen Support. Ich hätte gerne auch noch das andere Monster gezogen. Schade, dass wir das Ganze nicht gezogen haben. Ich hätte äh, da gerne noch... Ähm, ja, doch. Ja, vielleicht das andere gezogen. Aber äh, warum auch nicht? Goldstolz. Wie gesagt, Goldstolz. Äh, ich kenne nur diese Karten. Äh, und das, was bereits bekannt war, bedeutet... Ich bin gespannt, was die anderen Karten können. Wirklich interessanter Archetype. Und bekommt er wahrscheinlich nochmal Support. Bedeutet also sehr cooler Archetype. Gefällt mir wirklich sehr gut. Dann Kashira. Natürlich super. Wie gesagt, zum Reinlegen. Dogmatiker bekommt hier ebenfalls Support. Äh, die hatten wir schon. Dann Cover Monster. Natürlich auch immer gut. Stolz. Dann unser Secret. Ja, der kann ich drüber reden. Und nochmal unsere Abgeuerlichen. Ja, für viele äh, ist das hier das Highlight. Aber allgemein, ich finde Goldstolz auch ultra nice. So, ich bin gespannt. Ja Leute, das war's jetzt von diesem Opening. Ähm, erstmal ein Dank nochmal an Konami, dass ich das Ganze hier früh öffnen durfte. Ist natürlich nicht selbstverständlich. Und ich muss sagen, hat mir sehr gefallen. Vor allen Dingen Goldstolz. Ja, also es ist immer wieder schön, Karten wirklich neu, neu, neu kennenzulernen. Ihr kennt das Ganze schon, ihr wisst schon, was es könnt, ihr wisst, wie viele Karten es gibt und etc. Ich nicht, äh, für mich ist das alles neu und es macht immer wieder unglaublich viel Spaß. Ich hoffe aber, euch hat es genauso viel Spaß gemacht. Und ich wünsche euch dann natürlich noch einen wunderschönen Tag und viel Spaß beim Duellieren